Mein Name ist Kai Sukho von Beamer24. Wir sind heute hier im Kino von Beamer24 und ich begrüße jetzt hier den Ecki Schmidt. Und zwar geht es ja heute um, den, um die Neuvorstellung des neuen LG Lago 2.0 und ob es sich lohnt, auf diesen Beamer umzusteigen oder den eben neu anzuschaffen. Und ich denke, das lohnt sich ja schon alleine äh, durch das goldene Objektiv. Genau, ich weiß nicht, ob man das im Video so richtig sieht. Er hat tatsächlich einen vergoldeten Objektivring. Äh, leider nicht massiv Gold, insofern ja. <lacht> Wertsteigerung ist wahrscheinlich nicht so extrem. Das wird man ja wahrscheinlich dann im Bild sehen. Ja? Ich habe jetzt auch noch keine farbeeinflussende Wirkung gesehen. Also <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die Goldtöne jetzt besser sind im Bild. Ähm, ja, das ist natürlich nur ein, ein, ein Akzent, ein modisches. Na ja. ja, ich habe jetzt hier den alten in der Hand. Ja. Genau. Das sieht man ja, was hat sich denn da jetzt äh, in erster Linie verändert? Gut, am Chassis, man sieht, also abgesehen von dem goldenen Ring ist das gleich geblieben. Genau, Tatsächlich sind auch die, nicht, genau, die technischen Eigenschaften also, eigentlich die, identisch. Ne? Die technischen Eigenschaften sind auch im Grunde gleich geblieben. 1400 Lumen, ähm, LED-Lichtquelle äh, äh, mit 30, 40.000 Stunden Laufzeit äh, oder noch mehr, glaube ich sogar. Ja. Ähm, ähm, äh, äußerlich... Die Anschlüsse haben sich was Ja gebraucht. genau, das habe ich eben gerade ja. halt gesehen, schon allein äh, durch die Farben, dass da irgendwie die analogen Signale sind eben. Genau, hier ja, gab es ja diese analog also das sind ja so Klinkenbuchsen und da gab es diese Adapterkabel, wo man dann Komponente oder auch sogar noch alte äh, äh, Composite-Signale einspielen ja. konnte. Das ist jetzt ähm, wegrationalisiert worden. Das braucht glaube ich jetzt mittlerweile wahrscheinlich wirklich gar niemand mehr. Dafür sind jetzt die beiden äh, USB-Ports nebeneinander äh, gerutscht. Aber im Großen und Ganzen sind auch die Eingänge ziemlich unverändert geblieben was aber auch jetzt kein Nachteil ist, in der Weile auch schon rundum ausgestattet. Ja, aber was ist jetzt, sagen wir mal, hauptsächlich neu? Ja, also man muss ja tatsächlich an der Stelle immer sagen, dass dies geht drei Jahre jetzt bald. Ich glaub, das ja, das paar sind, paar sind ja Jahre Lichtjahre eigentlich für ein <lacht> ja, also projektor ne, Für heutige <lacht> Zeiten ist das für ein Smart-Beamer, war ja der erste Smart-Beamer, das ist natürlich wirklich Ewigkeiten. und da liegt jetzt auch eben der Schwerpunkt, man hat das alte Betriebssystem, das war ja eines der ersten smarten Betriebssysteme von LG, mit äh, Apps. Das hat man jetzt ersetzt durch tatsächlich das WebOS. WebOS gibt es ja schon seit einigen Jahren äh, bei den Fernsehern. Auch bei LG Biman gab es das ja jetzt auch schon so, äh, seit einer Generation. Und ähm, der neue Lago 2.0 hat tatsächlich jetzt das allerneueste WebOS in der 4.0 Version bekommen. Hat jetzt WebOS 4.0 und das bietet natürlich einige einige Vorteile in der Bedienung, in der Geschwindigkeit, also diese ganze Interaktion ist einfach besser. Und das hier war noch ein bisschen rudimentär im Vergleich zu dem. Ja gut, hier der Lago, ich nenne ihn jetzt mal 1.0, der hatte ja keine Zahl und keine Nummer, aber der war ja schon sehr, sehr erfolgreich. Genau, deshalb lief er ja auch drei Jahre. Er hat ja tatsächlich den, den Beamer -Markt so ein bisschen revolutioniert. Er hat Das war ja der erste LED-kompakte Smart Beamer für überall. Ja. Das Konzept ist auch beibehalten worden und einfach jetzt eben äh, technisch auf den neuesten Stand gebracht worden. Ja. Aber jetzt mal äh, zum Thema Event. Genau. Ähm, wir machen ja heute ein bisschen neugierig auf das, äh, auf das Gerät, hoffentlich. Aber es wird am 13.04. hier bei äh, BIMA24 genau. in dem Kino auch ein... ein das LG Frankfurt äh, Event äh, stattfinden. Genau. Ja. Das LG Frankfurt, das machen wir zusammen mit LG. Da werde ich persönlich einen Workshop machen zum Thema Lichtquellen und Farben und auch ein bisschen kalibrieren. Und dann beschäftigen wir uns natürlich mit den neuen Geräten von LG, nicht nur mit dem Lago, sondern auch mit den Laserprojektoren. Es kommt ja das ganze Lineup wird ja auf 2.0 abgedatet. Und LG ist ja tatsächlich einer der wenigen Hersteller, die alle Lichtquellen unterstützen. Nicht? Wir können ja noch mal kurz äh, noch mal auf die Vorteile von so einem LED-Beamer eingehen. Man, hat ja da, man braucht ja keine Lichtquelle mehr, also keine, keine Lampe, sage ich jetzt mal. Natürlich, LED ist ja die Lichtquelle hier, genau. die aber auch für die Farben verantwortlich sind. Und das heißt, wir haben hier auch keinen Regenbogeneffekt, wie das jetzt bei anderen Systemen Richtig. ist. Also es ist doch, sagen wir mal, das Bild ist sehr angenehm und auch die Folgekosten sind eben gering. Ja, es sind ja eigentlich drei Lichtquellen. Herkömmlicher Beamer hat nur eine weiße UHP-Lampe. Er hat praktisch drei Lichtquellen, eine rote, eine grüne und eine blaue LED. Und jede dieser drei LEDs sorgt für die Grundfarben. Deshalb hat der auch, obwohl es ein Single-Chip-DLP-Projekt ist, kein Farbrad mehr, sondern diese drei LEDs werden wie so eine Ampel durchgeschaltet. Genau. Das geht viel schneller als bei einem Fahrrad, übrigens auch leiser, weil keine Mechanik im Spiel ist. Und dadurch hat er eben viel weniger Regenbogen, weil man die Frequenzen erhöhen kann. Und das ist, deshalb ist das Gerät, das auch bei vielen sehr beliebt, die, die eben da empfindliche Augen ja, haben. Ja, ja. Gut, also dann würde ich doch mal sagen, wir haben ja das Hauptsächliche jetzt gesprochen und äh, wir möchten jetzt hier ein, äh, eine Projektion aufbauen und da steigen wir dann später weiter fort. Ja. Zurück. Ich bin's mit der Ecke und der Kai und wir fahren jetzt fort. Wir haben den Lago 2.0 jetzt hier aufgebaut und der Eki führt euch jetzt so ein bisschen durch das Menü. Ja, wir haben jetzt hier also erstmal eine externe HDMI-Quelle angeschlossen, also praktisch der Klassiker bei Heimkino-Beamern. Jeder Projektor ist ja auf, eigentlich auf eine externe Quelle angewiesen, aber nicht so der Lago bzw. Lago 2.0 denn er hat ja eine komplette Smart-Oberfläche und hier sieht man die, wenn man die Home-Taste drückt, kann man, egal wo man ist, kriegt man sofort das äh, Quick-Menü hier zur, zur Auswahl und ja, das ist eigentlich so intuitiv alles zu, zu bedienen, dass es praktisch überhaupt keine Erklärung bedarf. Man hat hier praktisch alle Apps und alle Funktionen auf dieser Auswahlliste, die man sogar auch noch nach Bedarf äh, selber sortieren kann. Man kann also tatsächlich jede App ähm, platzieren, wo man möchte, nach Prioritätensetzung. Und dann kann man die, die starten. Diverse Apps sind schon vorinstalliert. Besonders interessant ist natürlich die, die YouTube-App. Das ist ja praktisch das Fernsehen von heute. Da können wir ähm, mit einem Knopfdruck die einfach starten. Ich mache das jetzt mal. Also hier sehen wir noch das HDMI-Bild. Jetzt starte ich mal die YouTube-App. Und man sieht auch, wie schnell das alles geht. Der neue Lago 2.0 hat jetzt einen Quad-Core-Prozessor, damit das alles schnell läuft. Und die nach Internet hat man dann sofort direkt die Videoinhalte. Man sieht das hier, das kann man da beliebig aussuchen. Wir haben hier natürlich nur jugendfreies, <lacht> jugendfreies die Material. zum Beispiel, genau. ne? Und wenn man die dann hier ein, ein Video aussucht, dann sieht man auch, dass das sofort startet. Und sehr schön ist halt auch gemacht, dass eben die Zwischenbildberechnung immer aktiv ist. Also man kann die selber einstellen in jeder App. Das war auch noch beim Lago 1 ein bisschen komplizierter. Hier kann man jetzt tatsächlich, wenn man äh, auf diese Taste geht, sofort ins Bildmenü kommen. Das hat auch nicht mehr diese, diese ähm, extremen Wartezeiten. Und dann kann man hier bei Picture-Menü zum Beispiel hier alles einstellen. Und wenn man jetzt hier auf die, die Picture-Options geht, dann ist da die, die beliebte True-Motion-Funktion. Die wurde übrigens auch verbessert gegenüber dem Lago äh, 1.0. Äh, die hat natürlich neben den verschiedenen groot settings das war da halt auch schon der Lago, hat eben die User-Funktion, die auch schon der Lago hatte. Aber hier haben wir jetzt neben dem d jutter also beim d jutter kann man einstellen, wie stark er das Ruckeln rausnimmt. Man hat jetzt hier auch noch den separaten Regler, wie stark er eben äh, die, die Bewegungsschärfe anhebt. Das ist also auch noch, noch präziser und gerade für anspruchsvolle äh, Großbildfans ist das natürlich sehr erfreulich. Da kann man nämlich jeder, kann da praktisch sein perfektes Setting finden und das ist dann eben auch aktiv. Und das ist übrigens dann auch äh, von Anwendung zu Anwendung verschieden äh, nutzbar. Wie gesagt, das ist jetzt hier bei YouTube. Wenn man jetzt hier wieder auf den auf Spielfilm wechselt, kann man das natürlich auch einstellen. Und man sieht, wie schnell man hier eigentlich alles hin und her springen kann. Schneller geht es eigentlich gar nicht mehr. Dann haben wir hier Dazon. Dazon ist natürlich jetzt auch eine sehr beliebte App für Sport. Klar, so einen, einen mobilen Beamer. Den wird man immer ähm, vielleicht auch mal zu Freunden nehmen, um Fußballspiel oder Formel 1 oder sonst was äh, gemeinsam zu sehen. Und hier kann man dann alles direkt streamen, ohne extra... Zuspieler. Man braucht nur natürlich ein, eine Internetverbindung, entweder WLAN oder eben per, äh, per Netzwerkkabel. Ja, da gibt es noch andere Streaming-Apps, Videoload, Rakuten und so weiter. Die äh, kann man sich alle auch im LG Content Store aussuchen. Es gibt also praktisch einen eigenen Webstore bei dem Lago 2.0 und da hat man eine Übersicht von diversen Apps. Hier sehen wir das. Es gibt zum Beispiel die ZDF-Mediathek, die ARD-Mediathek, Satu ist auch ein, eine App, mit der man Fernsehsendern auch streamen kann. Das ist auch sehr praktisch, damit man dann wirklich als Fernsehersatz benutzen kann. Und wenn man so eine App installieren will, dann klickt man sie einfach an und geht hier auf Install. Der, wie man sieht, hat hier der Projektor einen eigenen Speicher für Apps und dann zieht er sich die App aus dem, aus dem Internet, geht auch sehr schnell installiert und dann kann man sie starten. Und dann ist man auch schon jetzt hier in der entsprechenden App, kann hier Nachrichten gucken. Ja, dann neben den Streaming-Apps haben wir natürlich auch noch einen Webbrowser. Ein Webbrowser kann auch sehr praktisch sein. Natürlich fehlt äh, immer so ein bisschen die Tastatur. Man kann aber tatsächlich eine, eine externe Tastatur anschließen. Es gab, gibt sogar von LG selber eine Tastatur. Und dann kann man das tatsächlich hier alles als Browser benutzen. Und auch der Browser ist dank des Quad-Core-Prozessors schneller geworden. Also es ist wirklich nutzbar. Man sieht jetzt hier, wir haben jetzt hier äh, sogar kleine Schriften mal. Man sieht, dass der Beamer nach wie vor Full-HD-Auflösung, doch in der Lage ist, auch sehr kleine Schriften wirklich lesbar und scharf abzubilden. Und sogar hier äh, äh, Flash und so funktioniert tatsächlich auf den, auf den Webseiten. Ja, was hat man noch? Man kann äh, den auch so ein bisschen als Schaltzentrale nehmen. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel Musik. Er hat natürlich interne Lautsprecher, über die man jetzt nicht unbedingt Musik hören möchte. Aber er ist eben in der Lage, alles was er aus dem Internet streamt, sei es Musik oder auch Videos, per Bluetooth oder eben sogar per Optisch, SPDIF an externe Geräte auszugeben. Und äh, ja, da kann man, wenn man jetzt einen Bluetooth-tauglichen Verstärker hat, praktisch den Ton direkt äh, in Echtzeit funken und damit auch Musik hören und hier das dann auch umschalten. Das gleiche für Videos äh, und Fotos gibt hier einen eigenen Foto-Viewer, äh, der sucht sich praktisch alle, alle Fotos, die man im, im, die im, im Netzwerk findet ähm, und die natürlich äh, freigegeben sind und man kann die dann anzeigen und äh, ja, das ist auch sehr praktisch für, für die... Man kann ja im Tier Prinzip Show auch, äh, äh, sagen wir mal, über eine ähm Festplatte, äh, USB-Festplatte, Das geht auch. Äh, man kann äh, natürlich voller USB, man kann über das Festplatte, man kann auch Videodateien. Ja, ja. Ähm, das geht auch nicht nur per Festplatte, auch per, per äh, Memory Stick. Die haben teilweise inzwischen. Genau. 64 Gigabyte, ja, da kriegt man richtig was unter. Also da kann man auch für, für, für den Urlaub, für seinen Urlaub. Wenn man kann man man Urlaub also tatsächlich hat sich machen. der Lago viel an Heimkino- großbild Großbildfans verkauft, die einen richtig großen Beamer daheim haben und auch ja. sowas im Urlaub und unterwegs haben wollen. Da kann man nämlich einfach mit so einem Memory Stick Film mitnehmen oder sonst was und gucken. Oder auch wenn man Urlaub gefilmt hat, kann man abends nochmal gucken, was man da. Alles gesehen hat, das ist eigentlich super äh, universell einsetzbar. Man braucht auch keinen PC mitzunehmen, also das heißt eigentlich nur den nackten Projektor in die Tasche und genau. äh, in Handtuch eingewickelt ja. sage ich jetzt mal und äh, das wäre eigentlich dann genau. schon ausreichend. Mehr ich es dann. gibt ja auch diese Screenshare-Funktion, da kann man ihn tatsächlich dann mit einem Tablet oder einem Handy koppeln und dann hat man praktisch noch mal eine große Kopie von dem, was man auf dem Handy sieht. Das ist auch super, wenn man äh, rumsurft. Dann ist es noch etwas bequemer. Das ist äh, dieses Miracast, ne? Genau, das ist Miracast bei Android. Ähm, bei Apple geht es aber, glaube ich, auch irgendwie übers Netzwerk. Genau, ja, da. Und ähm, ja, da kann man eben auch noch mal äh, praktisch in groß gleichzeitig gucken, was auf dem Handy hat. das ist auch super. Das ist vielleicht auch eine Alternative zum internen Browser, aber das eben noch besser bedienen kann. Ja, es gibt eigentlich keine Funktion, die man mit diesem Gerät nicht machen kann. Und dank des neuen Betriebssystems und des neuen Prozesses ähm, ist das eben hier auch alles sehr flüssig, sehr flüssig und rasend schnell. Ja, und sowas von selbsterklärend nicht. Also das ist, man, man kann da eigentlich gar nichts falsch machen. Und das ist definitiv eine große Verbesserung gegenüber dem, gegenüber dem alten Modell. Da war das alles noch sehr, sehr rudimentär. Ja, wir sollten das aber doch nochmal auflösen, dass äh, dieses äh, goldene Objektiv, äh, was das jetzt doch bringt... <lacht> Nämlich nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das bringt außer äh, der Goldfarbe nicht. Ist auch Geschmackssache, wer Gold lieber mag oder Silber. Es gibt ihn nur mit dem Goldenring. Vielleicht sollte man, sollte man den Ring auch in Rosa anbieten. Ja, genau. Ja richtig. Ein Lackier-Service ja vielleicht noch Genau. Anbietet. Ja, was haben wir denn jetzt noch äh, im äh im Menü zu zeigen. Ja, ich glaube, ja, es gibt natürlich verschiedene Streaming-Apps, die ja. könnte man jetzt alle zeigen, den, den Webshop Tagesschau. Hier kann man übrigens auch direkt die Eingänge wechseln. Man kann ja auch oben die Eingänge noch mal wechseln. Ähm, ja, worauf wir noch eingehen, man kann ja auch hier tatsächlich verschiedene verschiedene Netzwerke äh, äh, tatsächlich sehen. Was vielleicht noch interessant ist, ist, wenn man hier auf, da war ich eben schon mal, ähm, auf das Bildmenü geht. Hier kann man auch verschiedene Presets direkt anstellen. Das äh, die, die Bildformat das ist also auch noch so ein Shortcut-Menü für Bildfunktionen. Und es gibt dann eben hier noch die die Settings. Äh, die Bildsettings, da gibt es verschiedene Presets. Ähm, und auch da kann man sich so richtig austoben. Neben den Standard-Sets gibt es natürlich die Expert-Settings. Und da bietet der Projektor tatsächlich auch für Kalibrier-Fans für äh, alle Funktionen. Ähm, Color-Management, Farbtemperatur, Equalizer und und und. Da kann man sich also richtig austoben den Beamer nochmal äh, zu kalibrieren. Und auch, auch das ist dann aber so was wir fortgeschritten hat. Das ja. ist dann aber was fortgeschritten Aber auch das ist vorhanden, läuft wirklich sehr gut und man kann es tatsächlich auf alle Quellen auch dann anwenden. Das ja. alles, alles sehr durchdacht. Also insgesamt ist er jetzt praktisch von dieser ganzen Bedienung auf dem allerneuesten Stand. Auch die Fernbedienung ist angepasst. So eine. Ja, also die Fernbedienung, die ist ja wesentlich größer geworden. Ich zeige das dann auch nochmal im Bild. Ja, gegenüber der alten Fernbedienung haben wir jetzt wesentlich mehr Tasten. Wir haben eine zehner tastatur wir haben eine Suchtaste und so weiter. Das ist eben auch dem neuen Betriebssystem geschuldet. Das ist leistungsfähiger und so kann man eben das besser interaktiv bedienen, als das bei der alten Fernbedienung noch der, der Fall war. Die vielleicht ein bisschen designtechnisch schöner war. Ja. Was man jetzt hier im Bild nicht sieht, wir haben den Lago 2.0, der hat ja eine ein Kamera äh, bzw. ein Stativgewinde äh, und äh, wir haben das Ganze, um das jetzt noch ein bisschen schöner auszurichten, äh, auf ein Stativ gestellt, auf so ein Mini-Stativ. Und das kann man dann im Prinzip auch, wenn man jetzt unterwegs ist, sollte man sowas mitnehmen und äh, ja, das ist dann immer von Vorteil und an dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt, dass er eben in der Installation besonders einfach ist Denn er hat so eine eingebaute Wasserwaage und wenn man ihn so ein bisschen schief stellt, zum Beispiel, um irgendwelche Möbel hinweg zu projizieren, dann dauert das nur ein, zwei Sekunden und er passt das Trapez an. Ich glaube, man sieht das hier sehr gut. Ich stelle das jetzt nochmal tief und zack. zack, ganz schnell ist das angepasst. Also einfacher geht es eigentlich nicht mehr. Hinstellen, irgendwie ausrichten, dass man ein Bild hat. Jede weiße Wand tut es eigentlich. Schärfe einstellen, Zoom. Der Zoombereich ist natürlich nicht der allergrößte. 1,1-fachen Zoom und die Schärfe einstellen und fertig ist man. Schneller geht es wirklich kaum. Hm. Ja, also das ist doch schon sehr vorteilhaft und anständig. Ja, jetzt sind wir so ziemlich zum Am Schluss angelangt, aber wir haben noch ein etwas Neues äh, für euch da, und zwar den Adagio 2.0. Genau. Den, den hat der Ecki nämlich auch dabei. Den habe ich, ich auch dabei. Das ist jetzt der Adagio 2.0. Das ist die Kurzdistanzvariante vom Lago 2.0. Das heißt, der schafft es aus 10, 20 Zentimeter Abstand ein genauso großes Bild zu erzeugen. Man kann ihn dann also auf dem Sideboard stellen äh, und ihn praktisch als Fernsehersatz nehmen weil er aus allernächster Nähe eben ein Riesenbild macht. Genau. Und äh, das ist im Prinzip eigentlich... Äh, immer mehr am Kommen, ne? ja. weil man sowas, oder man kann diese Version äh, sehr schön auf das Sideboard stellen. Äh, genau, also groben. das ist tatsächlich im Kommen, ja. denn es ist eine sehr kosteneffektive Möglichkeit ein sehr großes Bild zu erzeugen. Wenn man schon mal nach Preisen geguckt hat von 100 Zoll Fernsehern und mehr, der wird sehen, dass genau, das klar. bis auf die 70, 80, 100.000 Euro, hier gibt es praktisch für, für einen Bruchteil, ähm, kann man eben ähnliche Bildgrößen erzeugen, das ist nur so ein Parabolspiegel gelöst, und ja, äußerlich, es gab ja auch den Adagio 1.0, das ist der 2.0, er ist jetzt komplett weiß, der Vorgänger war noch so anthrazitfarben, äh, hat sich also äußerlich ein bisschen mehr getan, dafür hat er keinen goldenen Ring. Das ist das silber geblieben oben? Ist <lacht> doch nicht Gold. Ja. Nee, nee. Ist nur <lacht> Gut, also das heißt aber, wir müssen trotzdem äh, in der Bildqualität keine Abstriche machen. Ja. Äh, das ist genauso gut. Das ist eigentlich Allerdings, genauso gut, deshalb brauchen wir nicht nochmal extra. Das ist praktisch identisch zum, zum, zum Lago, nur eben als kurzes. Wir müssen nochmal vielleicht zu dem äh, Vorgänger äh, nochmal erwähnen, dass der jetzt ja, der Vorgänger war schwarz, jetzt haben wir genau. praktisch weiß. Richtig, das. Äh, äh, in einem Lifestyle-Finish äh, und äh, dann muss man noch dazu sagen, dass wir jetzt auch äh, eine Zwischenbildberechnung haben. Ja, also die LED-Projektoren hatten tatsächlich alle schon eine Zwischenberechnung vorher, auch eher die verbesserte Zwischenbildberechnung. Die Laserprojektoren, die haben jetzt auch alle eine Zwischenbildberechnung. und Die werden wir übrigens auch bei dem Event alle mit äh, dabei haben. Also, wir haben auf dem Event gleich vier neue Modelle: den Lago 2.0, den Adagio 2.0, den Adante 2.0 und den Presto. Und den äh, Presto natürlich auch. Aber richtig. natürlich nicht 2.0. <lacht> <lacht> Stimmt, die haben wir natürlich auch noch da. Und. Ähm, ja, wie gesagt, einen großen Workshop machen wir zu Projektionstechniken, zu den verschiedenen Lichtquellen, zu den Farben, äh, die diese Projektion erzeugen können. Und ähm, das wird, glaube ich, eine richtig schöne Grache. Wer dann ähm, kurz entschlossen ist, kann auch zu Sonderpreisen diese Geräte bekommen. Für Essen ist auch gesorgt. Genau, und wir haben das glaube ich auch noch eine Überraschung äh, dabei für kurz entschlossene, die also dann äh, so einen LG äh, gleich mitnehmen wollen. Ja. Aber das äh, findet ihr dann alles online. Genau, für das Event, wer sich äh, dafür interessiert, kann sich anmelden bei euch auf der Webseite und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns dann da auch äh, wiedersehen live mit allen Geräten, wenn wir den ganzen Tag schön rumspielen. Also können wir jetzt schon mal sagen, also für den äh, Lago 2.0 äh, von meiner Seite her auf jeden Fall Daumen hoch und äh, ja, hier, das könnt ihr dann, könnt ihr euch ja persönlich davon überzeugen, dann hier bei uns, wenn dieser Eff Event stattfindet. Gut, also dann äh, ja, verabschieden das, wir uns. Da sehen wir uns hoffentlich in ziemlich genau drei, vier Wochen. <lacht> genau. Und äh, bis dann. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Das war mir Unbeliebt. Kannst du das rauskürzen? Das war voll raus.